Hallo meine Poké-Freunde und Pokeinnen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. In der letzten Folge habt ihr einen kleinen Zeitraffer gesehen, wo ich ein bisschen äh, Kies gefarbt habe. Voll jetzt habe ich es screen Ja, jetzt habe ich es off-screen ähm, oh gemacht. Habt ihr gesehen? Ich hatte einen Stack. Jetzt habe ich hier einen Stack und jetzt crafte ich mir eben die Pfeile. Leon darf das nicht, denn das ist zu schlecht. Nein, ähm, mein doch schlecht nicht sonst Minekra. Stimmt. Mann, ich habe ich habe keine, ich habe nicht genug. Oh Gott. Also nicht ah, egal. Was hast du nicht genug? Nichts. Oh, ist jetzt noch mehr Hütchen killen. Komm. Boom! Oh mein Gott, Leute! Wie viel wir jetzt haben! Oh mein ich Gott! Jetzt. Ich habe jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Stacks und doch diese 49. Okay, da Games! Geht's eben zu ich Leon ist in der Höhle? Ich bekomme eineinhalb Stacks. Okay. Okay, Leon, wieso baust du hier was hin? Okay. Ich hab nicht mal was gebaut. Doch hier einfach bei unserem äh, Verzauberungsort, da hast du ja einfach Holz äh, platziert. Achso ja, ich hatte überlegt, wie ich den Eingang dort machen kann und dann.. Äh, ja. Leon, unser Amboss ist weg. Ich weiß. Den hast du zerst. Ja. Ich warum ich gerade Eisen farme. Aber dafür müssten wir Ach, Leon, du regst mich sowas vorne auf. Ich muss Post Ich weiß, Leute, Post ist asi, aber ja, mach ich jetzt einfach. Und ich weiß, Leute, das sieht ein bisschen cheated aus mit dem ähm, Flintstone, das ich gerade hatte. Nein, hab aber ich... wirklich, wir hatten da eine halbe Stunde dran gesessen, um das zu sammeln. Ja, also ich habe ja auch gesehen, ähm, mit Zeitraffer. Also man könnte es ja auch sehen. Ich hatte sie dann noch so ein äh, den habe ich erstmal Leon gegeben. Aber der da auch keinen Bock dazu. Erstmal. Soll also ich ihm Leon? Ich komme eben runter mit meiner wunderschönen Treppe, die ich hier oben abgebaut habe, damit man nicht die ganze Zeit äh, ähm, dran stößt ja aber das tut aua aua eine gob und ich bin kann zu mir das legt es ein bisschen weil es äh, alles hier rendern muss so ist... habe es ein neues steinschwert gemacht und bin jetzt wieder ritter. Oh, Scheiße, ein ritter das steinschwert für mich auch <lacht> uh, äh, <ups. lacht> wo ist oh gott das ist ein bin da nicht an ich, da, ich, ich, ich okay wie soll ich Oh Gott. Ich dachte gerade das. Leute, ich dachte gerade, das wären Augen. <lacht> oh Gott. Hi, hab den was Emerald. Ist, was ist hier oben? Nein, ich hab nur den Emerald geholt. Oh lea, wir brauchen keine Emeralds. Die sind Emerald. nutzlos. Die sind hab nutzlos. Ja, die habe ich extra hab da gelassen. Die habe ich nicht. Ja, wollen hast Gott, du ich eine Eisenspitzacke? Nee, ich habe die Diamantspitzhacke und Steinspitzhacke. So, hier ist ja mein, in Anführungsstrichen, safe way. Habt ihr gesehen, in einer Folge, wie ich da runtergesprungen bin? Hier an dieser Stelle. Einfach. hätte halt einfach hier lang gehen sollen und boom. Magic. Magic. Ach, ach. Achso, hier ist der Spinnenspawner. Jo. Ja, der, der ist aber die gell? Hallo? Nein, nein. Ich habe den ausgeleuchtet. Lass den aber so. Was, wenn? Hä, hey, wir können einen level -Farm machen. Weißt du, wie das geht? Man muss... Hier überall so, ähm, Blöcke platzieren und dann Wasser, dann fliegen die runter, wenn die spawnen und dann, ähm, sind die halt im warmen Wasser. Was du da oben? Äh, da unten bei dir ist ein Zombie und ich möchte nicht runterkommen. Also, das weiß jetzt nicht ein der Grund. Äh, wo bist du eigentlich? Oh. Wo bist du? Egal. Hui! Hi. Ich ja, komm, Leon, schaffst du. Oder ich mache den einfach. Steinaxt. Ah, pass auf, okay. <lacht> Leute, Zombie, Armee, Butch. Geh in die Lava. Oh Leon, Leon, Leon, Leon, Leon, Leon, Leon, wir werden, wir werden eingegriffen. Die Armee. Aber ey Leute Lama, Lava, Lava, Lava, Lava. Leon, Leon! Leon, no, geh weg, Leon, Leon. Pfeile, Pfeile, genau, geh nach. Oh Gott. Oh, Leon, Leon, Leon. Ich geh Nein! Geh weg, geh weg! Ich kill die hier! Ich schlenk ich die weg, ab! Geh da weg mal, geh da weg mal! Nein, ich schlenk die ab! Ich lenk die ab! Der eine hat richtig geile Rüstung, die will ich haben! Der hier! Fuck, fuck, Leon. Nein, er hat keine Rüstung gedroppt. Hier ist noch einer! Was ist mit euch los, Leute? Was, wie, äh, gibt's hier irgendwo noch einen Zombie-Spawn? Mein Schwert ist den den? kaputt. Leon, da hinten ist erstens noch ein Creeper und ist zweitens, ich glaube hier ist irgendwo noch ein Zombie-Spawn, aber das kann so nicht weitergehen. Ich habe Lapis gefunden. Wir brauchen Lapis. Ich Leute, der Zombie hat mir einen Eisenbahn gedroppt. Geil. Oh. oh. Sieht der mich? Ich weiß nicht, ich schieße mal ab. Krab. BOOM! Hach, Ha, wie schmeckt's dir? Mm. So. Ja, ich Mike, treff halt nicht. Ja gut, brauche ich eigentlich nicht. Ich habe eh so viele Pfeile. Kann ich alles verschwenden. Bis zum Endboss. Ich sag noch nicht Mike, du ist. weißt, warum wir hier sind. Nein. Leon, Leon, pass auf! Da ist ein. Lava. Nein, da ist ein Zombie mit einer.. Eisenschaufel. Also Nein. Ähm, ja. Leon, kannst du ihm essen geben? Ich habe nichts. Bitteschön, ich hab dir erst noch nie gedroppt. Ah, danke. Loi, like, was? Schweinefleisch... Leon, du hast mich einfach kurz getötet. De Marvin wäre nicht stolz auf dich. Wer? Kurz. Marvins Schwein. Hardcore. Ach, Leon ich du jetzt ich. Oh mein Leon, du bist so... Als nächstes benenne ich ein Schweinefleischstück um in den Kurz. <lacht> Nein, bitte nicht. Es war schon witzig, aber egal. Leon wollen wir uns nach ganz oben zu, äh, zur Schlucht bauen. Das hätte doch was, oder nicht? Oh Gott! Du bist, wenn du mir mal hilfst. Wo bist? Ja, geh halt ohne mich dorthin. Hey, wie bist du da hochgekommen? Ich hab keine Blöcke, Digga. Sagt der und baut sich gerade. YOLO! <lacht> <lacht> Ey, Zombies? Ja, da hinten ist Zombies. Zombies? Vorne. Leon, hast du Fackeln? Ich habe keine Kohle mehr. Ich auch keine Ich sehe nichts, aber weißt du was? Du. Ähm, ja, ich muss was essen. <lacht> Leute, Leute! Leute Geh mir sterben. Attacke. <lacht> ja, genau, geh halt weg. Ich habe nicht eine Waffe. Hallo, ist ja oben irgendjemand? Hier ist Gold! Lol, was ist da? Das ist ein Skelett. Leon, könntest gerne mal kommen, wenn du so Bock hast, ne? Du einen Bogen. Ja, aber der macht mir trotzdem Angst. Skelette machen mir immer Angst. Oh, ich misse es jetzt. Hier ist Kohle. Leon, unsere Rettung. Kohle. Hier ist so viel Kohle. Alter, ich bau <lacht> sofort alles ab. <lacht> Digga, Kohle. Leute, jetzt könnt ihr einfach ein bisschen tun, dass wäre Kohle, was ganz selten ist, okay? Für, jetzt nur für den Monat, okay? Okay, los. Alter Kohle. Alter. Leute, wir haben Kohle. Ich schwöre, das ist so richtig selten. Oh, Kohle, Dicker, ich freue mich ganz so richtig. Ah, habt ihr gut auf mit geschaut Ja, okay, danke. Ähm, das Geld kriegt ihr ähm, in fünf Jahren. Okay, gut. Ich bin <lacht> auf Höhe 11, Nach ich fünf bin Jahren schreibt Welt. mir so bestimmt so jemand in den Kommentar: Du hast es für fünf Jahre versprochen, uns Geld zu geben. Das ist yes. Hier ist noch mehr Kohle, Leute! <lacht> ich bin gerade auf Diamanthöhe. Fühlt sich jetzt cool. Oder? Wieso sagst du das so? Ach, weißt du was? Putsch! So, fucking Fucky, fucky... Boah, der Zombie mich erschrocken! <lacht> Leute, wir sind so gut equipped. Wir brauchen eigentlich keine Angst mehr haben von Monstern, weil... Wir sind halt so gut equipped. Und wie... Habe ich schon erwähnt, dass wir so gut equipped sind? <lacht> so, ich habe keine Waffe mehr, ne? Cool. Ja, also ich kämpfe jetzt ab jetzt mit Faust. Ja, ohne mich. Das geht doch nicht, Leon. Das, das geht doch nicht. Mach ich halt noch dunkler. Nee, ich wollte erstmal die ganze Kohle ab, die wir finden, weil das ist das ist selten, Leute. Ja, das ist selten. Oh, ich habe keine Hose die mehr. Die Leute, Kohle. Kohle, Leute. Mike, ich habe keine Hose mehr. Äh, ja, ich habe keinen Helm mehr, also. Okay. Ja, aber auf der Hose war... Ja, ich werde jetzt so krass Schaden nehmen durch Skelette. Ja, komm zurück! Ich kann gerade nicht. Ich muss eben die Kohle abbauen, weil das ist unser Lebensziel. Und ich habe gerade Ruckler. Und wenn ich den Gegner komme, dann bin ich down. Jetzt geht's, glaube ich. Danke, Leon, dass du das Wasser nicht gestopft hast. Das ist sehr, sehr nett von dir. Muss ich jetzt die ganze Tricksarbeit machen? Ach, oh, dein Leon, dein Ernst? Du aber auch gar nichts. Nein. Licht hier. Sind wir denn hier? Lull. Kann ich mal hier durch? Danke. So, die fucking, Da ist Eisen. Hat Leon übersehen. Voll assi dir. Kleine Assi. Ich gar nicht. Ja, können wir tragen. Gut. Äh, siehst mein Namen vielleicht? Nein, ich bock jetzt ab. Was machen wir eigentlich, wenn wir Diamanten finden? Dann, äh, kreis Grün, Was? kreis Grün, ausflipp. Was würdest du mal sagen, wenn ich jetzt Dias gefunden hätte? kreis Grün, ausflipp. <lacht> Leon, ja, hast du Dias gefunden? Nein. <lacht> du <lacht> du Aber ein Creeper. Ja, wow, der, der Creeper, der, der interessiert mich in feuchten Wurz, weißt du gut So, ist das ganze Wasser weg. Geil, ja, oder? sind wir wirklich keine Dias an der Oberfläche. Ach Leon! In Hardcore gibt es einfach keine Dias mehr, ja? Das waren die einzigsten Dias. Und wie die letzten Dias, die wir noch haben, den können wir einfach dafür mit, mit einem äh, Plattenspieler verschwenden. Haben wir überhaupt noch ein tier ja, den habe ich in meinem Inventar seit ein paar Folgen, seitdem du mir gegeben hast. ich dachte, gerade, wir haben doch gar keinen mehr in unseren Hä? Leon, wo bist du? Hier ist einfach nur noch ein Stück Eisen und das war's. Ich muss mich bei ct zu Nein, dann hätten wir Strafe. Sterb ich? Nee, ich sterb nicht. Leon, wo bist du, ey? Ohne Scheiß. Ich würde ganz normal mit dir farmen gehen. Ganz gechillt, easy teasy. Äh, ja. Oh, da, da unten habe ich. Da, also ich sehe deinen Namen. Ich renne. Und ich hab Lags. weil die Welt noch laden muss. Stor, das mal. Ach, da hinten bist du. Hey, yo, wo schlopp. Wo schlapp, Er Merkst du hier bitte den Weg? Ich hab ihn mir nicht gemerkt. Oh Gott! Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe! ich Zombie! Ich höre es. Mm. Leon. Ich werde von zwei Zombies atta attackiert. Auf einmal, Leon, die machen nicht, äh, die machen nicht wenig, die machen nicht wenig. Oh, die haben mich runtergekickt, Leon, Leon. Jetzt habe ich wieder Angst, jetzt habe ich Angst. Oh gosh. Oh gosh. oh gosh, oh gosh, oh gosh. Ich ruckel, ich ruckel. Scheiße, ich komme. Ich bin jetzt wieder in der einen Schlucht. Bist du unten reingegangen? Zack, eingebaut. Ich, ich sehe dich. Eingebaut, ich eingebaut. Seh dich. Ich kann gerade wirklich nichts gegen die Zombies tun. So eine Scheiße. Tut mir leid, ey. Tut mir leid. Hey. Ich habe gerade richtig geruckelt, als sie da waren. Das nervt. Au! Alter! Ich kann, ich kann mich raus, ne? Wenn du die drill reinkommst, dann ist das, war es das mit unserem Projekt. Ja, Mike. So, komm. Sei. Nein, da hoch. Nein, Mike. Wo gehst du hin? Hier hoch. Komm hier hoch. Ja, hi. Jetzt kommt jetzt! Damn, wie wollen wir hier wieder raus... Ja, Leon, hier sind irgendwie so 10.000 Zombies mindestens. <lacht> oh, Leon, ich bin wieder oben, also ich weiß nicht, was du vorhast, ne? Okay, jetzt komm mit. Komm einfach mit ihm. Warte, Leon, nicht ja, Le Eisen. Eisen ist Le wichtig. Skelett mag ich, nicht nehm einen Herzschaden. Zwei Skelette, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Leon, Leon, Leon, Leon, Wo? Ach, da. Warte, Bogen rausnehmen und Zack und zack. Und zack! und zack! und zack! und Skelett. Putsch und Skelett. Leute, warte, warte, oh. nicht angreifen, nicht angreifen. Das an. <lacht> oh, das hat jetzt.. Mann, Leon, wieso du sagst du brauchst Hilfe? Dabei machst du alles alleine. Du bist Ach so. so, hier rein. So ein Honky. Da rein, Leon. Ach so. Nö. Ne. Ah! Oh mein Gott! Oh. Digga, ist... LOL, Leon, du bist tot! Du bist tot, du bist tot, du bist tot! Du bist tot. Creeper! Ah oh, ne, der Creeper verfolgt mich! Okay, dann ist gut. Sonst wärst du wirklich down. Ja, Black Screen! Okay, jetzt geht's wieder. Hab alles. Oh, danke! Danke! Thank Feng! Hier ist aber Kohle für dich, Mike. Ist mega. Ist da noch was? Okay, dann. Hier ist richtig viel Kohle. Damn! Ich dachte, die Höhle wäre richtig klein. Digga, wir haben einfach die Höhle. Oh, Gott. Ich hab jetzt nicht einfach auf Kies gefunden. Leon. wird mein Gang ist für den Arsch, Kies. Leon, Kies brauchen wir nicht mehr. Ach, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Die Pfeile, die wir haben, die das reicht für das ganze Projekt. Ähm, zumindest. Ich Hoffe dann. ich das. Ja, danke fürs Runterschubsen. Sehr nett von dir. Sehr, sehr lieb oh, und. Okay, geht, geht, geht. Geh weg, geh weg! Ich will abschoten. Ich hatte gerade Weltprobleme. Ja, gut. Geh weg. Geh weg. hab alles. Damn. Ach, hast du alles, Leon? Geh weg! Geh doch weg! Mann, lass mir auch mal ein paar Pfeile zum Schießen da. Ohne Witz, ich will mal was schießen. Hier müssen wir gleich Pfeile vergeben. Hier die Cousin und Cousin von Miss Pils können wir hier zum Weg gehen, Die juckt niemand, oh shit. Hier habt ihr noch Eisen. Wie viel Eisen hast du, gerade? Äh, 21. Hier ist noch mehr. Also, du hast gerade richtig gelegt. Fuck! Nee, boah, ich sehe da nichts. So, ich baue eben hier die Eisen ab. Die Eisen, gute Deutsch, Mike. Die Eisen. Jo, yeah. Yoda, mein Deutschlehrer gewinnt. Ein gutes sei. Internet. Vor allem, wir haben Deutschlehrer, ne, Mike? Grüße gehen raus. An unserem Deutschlehrer. Lehrer. Leon, Leon! Hi. Lava! Soll, soll ich reingehen? So. Ich hab nur eine Sekunde gebrannt. Ach, nee. Das ist so, wenn man nur ganz kurz berührt. Das hast du ja auch mal äh, erwähnt im Never. Ach Leon, hast du Essen? Oh, ich hab, hab nichts mehr. Was? Ich verhungere. Nun cheaten wir. Ne? Er ist einfach Aber oh, Nee, dann bringt uns ja gar oh, nichts. Wer stimmt denn nicht? Hä? Hä, ich hab hier voll viel Fleisch gegeben. Kepper? Kepper? Leon? Nein! nein! Ich will mich ausloggen, ich hab Angst, was ist mit... Au! Was ist gerade? Wieso ist da gerade? was... Ich heißt? hab dich einmal mit der Faust geschlagen. Kappa 2? Geht alles? Oh nein! Leute, was hast du gemacht? Es ist so dunkel! Mike? Ja? Okay, jetzt bist du wieder da. Ich hab dich einmal mit der Faust geschlagen und zu schauen ob du lagst. okay weil also ich befolge dich eben geh mal weg ich will ich will anleuchten hier ist nichts mehr nein mm -mm. aber mach hier Licht damit warte dann, dann baue ich hier aber ein bisschen Kohle ab wir heute und in der nächsten Folge werden wir einfach so viel farmen dass wir nie wieder farmen müssen in den ja. Nether gehen mhm. und danach endlich zum Endboss kommen dann ist das Projekt zuerst. den wir da besiegen dann zum Ende was also. Ach und wir müssen 10000 Endermen noch äh, besiegen, sonst kommen wir nirgends wohl hin erstmal. Ne? 10000 würde ich jetzt nicht sagen. Wir ja gut, Einheim ich würde mal sagen so mindestens 10, mindestens. Ich brauche wir Mike, wir müssen dann Ja, gib Haus mir raus. bitte Essen, ich habe nichts. Ah doch da, Steak. Ich habe dir extra noch Steak und Schweinefleisch gegeben. Ja, das Steak habe ich nicht gesehen, gut. hä wo bist ich du da? Ich habe jetzt fast ein Stack. Leon, wo bist du? Na, ich komme jetzt sofort zurück. Ja, ich habe Grafikfehler, soll ich Hey, du musst einfach me. nur kurz einmal F5 drücken, dann geht's wieder frei. F5? Nö. Du musst einmal durchgehen in Ach, F5. Hä? Ich schick dich doch nicht. F5? Ja, also deine Perspektive wechseln. <lacht> wow, was ist da da unten, nur? <lacht> Loser. Nein, YOLO-Mode. Ich bin da extra runtergelaufen. Ja, warte, ich baue eine Treppe. Danke. Wenn ich schaffe. Leute, das erinnert mich irgendwie an meinen Varo. <lacht> <lacht> ich hab noch mehr gefunden. Dias? Ich muss. Wir haben keine Dias. Ich kann den Text nicht. Deshalb singe ich irgendwas. Ja, warum mal hier das Eisen ab, wenn du dich traust, ne? Leon, lass uns Baby. die Slimes töten. Wir brauchen das. Wir brauchen den Shit, die die droppen. Oh, Baby -Zombies. Ja, nö, ich, okay, komm, ich helfe ich dir. Den, nein, das ist die beste Taktik gegen Baby -Zombies. Wasser und dann Boost Oh Mann, ich will auch mal meinen Bogen benutzen. Gleich hast du keine Pfeile mehr. und Dann bist du... Ach Leon, ich muss in meine Pfeile geben. Warte, bleib stehen, bleib stehen. Hier, nimm das. Und dann... Ja, äh, Lava mit dir. Und dann hier, nimm einfach. Das ist alles dein jetzt. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Dann gib hier. Okay, jetzt zu... hat hier einfach richtig viel Eisen übersehen. Cool. Mike, hast du noch Holz dabei? Nein. Hast du wirklich keins? Nein. Ich habe halt nichts zu kämpfen. Er hat ja letzte Folge gefarmt. Das ist alles durch äh, Sticks weggegangen. Weil ich dachte, ich könnte mir so gönnen. Wegen den ganzen Feinden und so weiter. Oh, Skeletti. Ey, was du kannst, kann ich auch. Bats und Bats. Von dir habe ich keine Angst mehr. Komm her. Oh, bist du schon tot? Oh. Leon. Oh Gott, ich habe einen Slime gesehen da oben. Oh Gott, Leon, da oben ist ein Slime. Kommt der? Ja, der kommt nicht. Kann ich kommen? Ich baue ihn mal ein bisschen frei. Möchtest du nicht kommen, doch Hallo. Hallo, mein Freund. Wie geht's dir so? Ey, was Meine kommst Hand du zu mir? Leon, ich kill ihn. Ich kill ihn. Das ist ein riesengroßer. Der wird keinen Schaden machen. Der wird keinen Schaden. Hä, der, der hat mich bis jetzt noch gar nicht gehittet. die Kleinen mache ich easy. Du könntest mir gerne mal... Oh Gott, der macht ein Herz Schaden. Aber die Kleinen machen, glaube ich, gar keinen Schaden mehr, oder? Ich, ich, ich habe eine Enderperle benutzt. bin ich komplett behindert. So Leon! Krass. Du bist ein Stück Sch Das hast du nicht wirklich... Hast du es wirklich getan? Ich habe aber noch zwei. Leon, die ich habe 14. Die hat, die hat wo bist du? Wo bist du? Hier ist, Eisen. Hier ist Eisen, aber juckt mich nicht. Ich komme. Hä, wo bist du? Da unten oder oh. wie? Ich bin runtergegangen, ja. Ja, diesen Spinnen, diesen Spinnen, hier sind Schriftspinnen und normale. Oder oh, es ist nur normale beides. Ist mir egal, Leon. Die machen mir Angst. Sie sind eklig. Mit ihren Gummis. Was? Ich brauche die Dias eben ab. Zeig im Chat. Zeig im Chat. Was? Die Wie Soll ich den Chat zeigen? Okay, Leon, ich versuch zu kommen. Oh Gott, ich ich regel gar nicht mehr. Ich habe fünf Herzen. Bin ich doof? Okay. Ja, ich, Michael, du du? ich glaube, es sind sechs oder sieben. Was? Dias. Damn! Und sagte mir nichts. Eins. Zwei. Drei. Warte ich, ich komm, wo bist du? Nur vier. Nur Leon. Leon, das... Alter, hör mich abzuschießen. Alter, das bist du gar nicht, Leon! Oh. Mann, du nervst du Stück. Komm her, Pats! Oh! Her. Patz. oh. oh nein, ich. sorry! Oh, ich mach lieber nichts. Tschüss. Leon, ich hab dich aus Versehen getroffen. Sorry, ne? Aber Mike, weißt du, was ich jetzt machen kann? Etwas. Schau, komm mal zurück, komm mal zurück. So Eine ne zweite Dia-Spitzhacke. Jo! Nein! Schau mal, schau mal, schau mal. Du machst jetzt keine Dia-Hacke, ja? Sonst hasse ich dich. Nein! Money Rain! <lacht> ja, ja! Nein! <lacht> ich hatte keinen Eventarplatz mehr. So, glaub, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Wir haben nochmal Dia's gefunden, dass ich nochmal leben darf in meinem Leben, in meinem Hardcore-Leben. Warte, Light. lass noch weiter Ja, aber die Folge! Ja gut, viel Spaß, ne? Ah. Ich würde sagen, wir, äh, Leon, wir brauchen Holz. Ist egal. Bin dann nachher hoch. Hä? Was war, hast du gerade? Leon, hier sind die äh, Gold. Hier ist Gold. Ich, ich, ich. Leon, kannst du mir bitte eine Spitzhacke geben? Bitte. Komm mal her. Dir eine. Gib mir Holz. Bitte. Ich habe nicht mal Holz dabei. Ich habe nur Sticks. Ich habe auch nur nichts. Ich habe über Leute, ich würde sagen, ich soll ich Folge jetzt schon zu Ende. Warte, ich glaube, ich. Leon, mal was. du meinst ja, Seilbälle werden wichtig. Ich habe 14. Oh, ja, krasser Boy. Was mache ich damit? Ähm, ich weiß gar nicht Was könnte man mit noch mal machen? Ich hatte mal irgendwas im äh, Kopf, ja. oder sowas? Leine. Leine, stimmt, Leine. Kann man das? Kann man eine ja, Mit leinen kann man Schleimbälle machen. Du kannst es Quaff? Da war ich schon. Ja klar. Ja, aber du leuchtest nicht aus. Alles, was ausgelöscht ist, da waren wir. Das mache ich immer. Ja. Die Folge ist eigentlich schon beendet. Und da unten warst du auch. Ja gut, da unten sehe nichts. Da waren die Dias. Ja, so also, ja, das war schon, das war ein heiliger Ort, Leon. Ich schwöre, ich schwöre, ich hätte nie gedacht, dass wir noch R Dias bekommen. Ich habe, erst letzte Folge Diamantschwerter. Ja, habe entweder letzte Folge oder einfach vorhin gesagt, Das ist eh jetzt schon. Das ist das eh schon war mit den Dias. Aber.. So. das, okay, das dann würde ich sagen, war das für diese Folge. Warte. Wir fahren warte. nächste Folge weiter. Ja, aber wollen wir die direkt machen, Leon? Ja. Ja, komm, ich habe richtig Bock. Also Tja, jetzt boy. beenden. Uh! Was war das? Hat mich jemand mit abgeschossen? Hallo? Nein, das war ich. Leon! Ach, da bist du. Hey. <lacht> Nein, Noll. Mike, wir müssen weg. Bogen. Mein Helm hat... Ja, ja, kann's gern haben. <lacht> also, wir müssen jetzt hier weg. Ja. Okay, Leute, dann sehen wir uns nächste Folge zu Hause wieder. Würde ich sagen, <lacht> Creeper, <oder>? Creeper! <lacht> Und? Keine Dias da drunter. <lacht> er sucht doch noch nach Dias. Er soll wir noch welche finden, Leon, ohne Bütz. Blitz. Ich würde sagen, nächstes von Gefangenheit. Oh shit, oh shit, oh shit. Jo. Oh jo, Homie, wo's up? Komm her. Batsch und Batsch. Leon. <lacht> ich hab dein, ich hab dein nix, nix, den nix, nix. Auf jeden Fall, Leute, haut rein, das war mit der Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Wettung da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und die, also, die Glocke, um nichts zu verpassen. Haut rein, Leute, und tschüss. Pschuh.